In dieser Episode zeige ich Ihnen effektive Schriftformatierungsmöglichkeiten. Zunächst möchte ich auf die Standardformatvorlage eingehen. Diese gibt Ihnen die Schriftart, die Schriftgröße und verschiedene Absatzeinstellungen vor. Und wenn Sie für alle weiteren neuen Dokumente in Zukunft eine andere Schriftart oder andere Einstellungen bezüglich der Absatzformatierung haben möchten, bietet sich an, mit einem Rechtsklick die Standardformatvorlage abzuändern. Sie können dann die Schriftart auswählen, die Sie möchten. Sie haben auch hier unten links noch weitere Einstellungsmöglichkeiten. Und hier können Sie definieren, dass alle neuen Dokumente auf dieser Vorlage basierend diese neue Schriftart dann verwendet. Möchten Sie einzelne Texte formatieren, müssen Sie zunächst diese markieren. Sie können dann über das Schnellformatmenü direkt auf klassische Formatierungen wie Fettdruck, Kursiv und Unterstreichen zugreifen. Sie können natürlich auch mit Shortcuts wie zum Beispiel STRG-SHIFT-F für Fettdruck oder STRG-FU für Unterstreichen zugreifen. Sie haben die Möglichkeit, hier oben in der Startregisterkarte über die Gruppe Schriftart zu formatieren. Und Sie haben in dem Dialogfeld für Schriftart alle Effekte der alten Word-Versionen und die neueren Effekte seit Word 2010 zur Verfügung. Diese Effekte können Sie übrigens auch in der Live-Vorschau hier einsehen. Ich zeige das mal an einem unteren Wort nochmal her und sehen sofort, wie sich die Formatierung auf Ihren ausgewählten Text auswirkt. Zum Thema Shortcut noch ein kleiner Tipp. Sie können mit STRG 9 Schriften schrittweise vergrößern, mit STRG 8 schrittweise verkleinern. Sie müssen dazu allerdings die Ziffern aus der Zifferntastenreihe verwenden. Sie können, wenn Sie eine bestimmte Formatierung auf andere Texte anwenden wollen, mit STRG SHIFT, C diese Eigenschaft kopieren und mit STRG-SHIFT-V auf andere Texte anwenden. Diese Funktion entstammt dem Button Format Übertragen und Sie können diese Funktion mit einem Doppelklick bleibend einstellen und das markierte Format wird in den Cursor übertragen. Sie können dadurch weitere Wörter der Reihe nach anklicken. Wenn Sie damit fertig sind, können Sie entweder mit oben links Escape auf der Tastatur diesen Modus beenden oder klicken nochmals auf Format übertragen. Wenn Sie die Formatierung wieder löschen möchten, bietet sich der Befehl STRG A Formatierungen löschen an. Eine für mich sehr praktische Schriftformatierung möchte ich noch kurz vorstellen. Sie haben die Möglichkeit über den Schriftformatieren Dialog Texte, die markiert sind, ausgeblendet zu setzen. Das können Sie auch mit der Kürzel STRG SHIFT H. Vornehmen und diese Texte werden dann nur gedruckt, wenn Sie über Datei die Option in der Anzeige ausgeblendeten Textdrucken aktiviert haben. Ich zeige das kurz in der Vorschau. Dieser Text wird nun gedruckt: Escape, Datei, Optionen, Anzeige ausgeblendeten Textdrucken ausschalten und wie Sie sehen, sehen Sie nichts, der ausgeblendete Text wird jetzt nicht mehr gedruckt. Wenn Sie den ausgedruckten Text auch über nicht druckbare Zeichen ein- oder ausschalten können wollen, müssen Sie über Datei-Optionen bei Anzeige hier den ausgeblendeten Text deaktivieren.